Okay, okay, es geht sofort weiter, sofort weiter, ja, wir sind da gnadenlos, nein, oh, ich bin doch kein Mein, mein, wait, oh, scheiße, ich bin viel zu nah am Mikro, sorry, sorry, das, das war, das war nicht toll, aha, schöne Gegend, ja, yeah, wie wir uns hier um diesen roten Punkt rumbewegen, oh, oh yeah, Eine Map ohne zu erkunden, das finde ich auch cool, Kommt halt der Baum hier hin, ist mir jetzt auch scheißegal. Wenn das Gras nicht wächst. Nein. Ist ja klar. Ich guck nicht hin und dann wächst's, gell? Blödes das Gras. Äh, wieso hole ich mich meine Axt raus? Ich will hier sowieso dann Glas drum machen. Das braucht ja seinen Platz, glaube ich. So, ja. Wenn jetzt Monster oder so reinkommt, bin ich ziemlich erledigt. Aber das ist uns egal. Wir sind nämlich Abenteurer, tapfere Abenteurer. Ich komme einfach mit neuen Jäger was und dann Bam. Yeah. Okay, also wie weit ist du mit dem Glas? Mit dem Glas. 37. Yeah. Okay, okay. Oh, wie langsam die Zeit vergeht. Komm, komm ich an das. Ich will da dran. Mach. Okay, ich knall die... Ich knall einfach alles auf. Boah, ey, ey, ey. So. Das, das reicht erstmal. Boah, ey, das ist einfach zu viel. Ja, wachs. Doch. Blödes auch. Hey, vielleicht finde ich irgendwo draußen tote Zorn äh, Skelette. Also, zumindest deren restlichen Knochen noch. Wo sie hoffentlich liegen lassen weil sie doch so nett sind und so freundliche Nachbarn, die einfach einem alles leihen. Zum Beispiel leihen sie einfach einem den Arm oder so. Ja ja. Äh, so, das sind andere Blätter. Ich dachte gerade hey, was. Das sieht hier irgendwie komisch aus. Noch brennen die Viecher nicht. Scheiße. Ja, also das passiert, wenn Tarzan auf die Fresse fliegt. Jetzt wisst es aus. Das wolltet ihr, wolltet ihr schon alle immer wissen, gell? Was mal passiert, wenn Tarzan mal tatsächlich auf die Fresse fliegen sollte? Wie komme ich jetzt wieder auf Tarzan eigentlich? Ich, ja, scheiß drauf. Oh, okay. kühl. Nein, was ist das? Eine Kuh im Gestrüpp. Es ist. Wieso, die hängen die alle im Busch fest? Drei Leder, hier. Yeah. Und ganz viel Kober im Fleisch Ich höre Kühe, aber ich will tote Skelette finden, deren Knochen ich einfach entwende. Da ist ein Zombie gekrippt. Aber ich suche. Oh, Scheißwind. Ich suche Skele totes Skelette. Bitte, wo seid ihr? die haben sich wieder unter irgendwelche Bäume verzogen gegen dieser scheiß KI da findet man jetzt so schlecht Skelett äh, Knochen auf einfach so am Tag Hm. okay Oh, komm, schau, ich brauch Knochenmehl Schön. Jetzt bin ich auf dem Wasser und dann kommt oh, kommen hört, äh, hört sich alle weg Und Wasser. Ja. Möwen. Halt. Ich glaube, ihr hört das. Ich habe es jetzt immer noch nicht nachgeguckt nach der nach der letzten Folge, ja, Mann. Ähm. Joa. Verdammt. Ach, stirb, ey, halt. oh, süß. Kleine Katze, komm hier, komm hier, komm hier. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Oh, scheiße. Ja, so verschreck ich's halt. Nein, ich will, also, oh, jetzt folgt's mir aber. Es zeigt mir den Weg zu Knochen wahrscheinlich. Es will sozial sein. Guck mal, dieses Kätzchen ist voll sozial. Nein, es ist doch nichts. Es zeigt mir keine Knochen. Ey, komm. Das kann doch nicht sein. Okay, die sind schon längst weg, die Knochen dann. Schafe, schafe, schafe, schafe. Ich muss sie killen leider. Das heißt, ich muss drei Schafe killen. Drei ganze Schafe. Was ist das da? Ich kann es nicht erkennen. Das, ach so. Hä? Nee. Doch. Ich glaube, da ist einfach nur dunkel. Ah. ist komisch aus von weitem. Hier sieht alles so trüb und so dunkel aus. Frisst ihr ja einfach das Gras, das glaube ich ja nicht. Ich komm schon her, ich brauche ein Bett. <lacht> Bam, Wolle. Wolle? Nein, doch, doch, ich habe genügend Wolle. Egal, das letzte Schaf muss auch dran glauben. Yeah, hey geil, wir sind schon Level 3 der Monsterkiller. Wir killen alle Monster. Nein, ähm. Schweine. Oh. Das hat nicht, das hat nicht so gut geklappt. Ich will mir auch noch diesen Move, also äh, More Moves Mod, also dass man kle richtig klettern kann und über Klippen springen und ganz kapiert habe ich das zwar noch nicht, aber den will ich mir auch noch holen. Ja, das wird dann auch witzig, glaube ich. Dann fangen wir an, uns hier über Bäume zu rakeln. Ich habe gerade mal zu Hause ein Leder, das reicht niemals für eine Rüstung. Ich muss alle diese Kühe da vorne killen. Uff, oh, voll die Seite bin. Gucken alle so ängstlich, was haben die denn? Boah, voll drauf, richtig drauf gesprungen. Ah, jetzt erwischt mir, hätte ich One Kill gemacht. Mann, Chaos, ja, er kann nix. Oh, nee, nicht ganz erwischt. Hey, ich sollte nicht so halsbrecherisch hier die Klippen runterspringen Das ist, glaube ich, nicht so schlau. Voll hinten reingerammt. einfach mal Schwert in der Arschramme. Das macht immer Spaß. Zumindest den Kühen. Also, ja. Boah, hier ist ja richtig extrem viel Kühe. Also ich glaube, wir kriegen noch genug Leder zusammen für die für eine Rüstung für eine Lederrüstung. Und dann können wir nämlich in der Nacht uns Skelette töten, auftöten. Oh, mein Schwert hält noch ein bisschen aus. Ich werde nicht tun, bis die letzte Kuh in Minecraft tot ist. In der Schule habe ich es neulich mal in der Projektwoche Minecraft gezockt und da gibt es tatsächlich so verrückte. Ich zock Minecraft, tötet in den Kuh, kriegen einen Schlag von hinten rein. Ey, das ist so, äh, weiß es hat zwar nicht wehgetan, aber so ein Mädchen, äh, Mädel, Weib, was auch immer. <lacht> Die hat weiß einfach so aus Joke mich die ganze Zeit immer geschlagen, wenn ich ein Tier getöten wollte oder töten wollte. Ja, das war echt nicht nett. Überhaupt nicht nett. Die armen Kühe mussten weiterlaufen und warteten darauf, dass ich komme. Aber sie warteten vergeblich. Ich hey, fleisch habe ich jetzt auch erstmal genügend. So viel Kühe, wie es hier gibt. Habe ja 45 zu Hause, habe ich auch. Also da in unserer kleinen anfangs erdhütte haben wir auch noch genug. Hier können wir später super ein Weizenfeld hinklatschen. Später. Jetzt gehen wir erstmal Richtung Heim. Ja, 16 äh, wird knapp. Ja, ich habe so viel Kühe gekillt und habe nur 16 Leder. Wow, da könnte ein Monster drin sein. Böse, böse Monster. Äh, ja. Wow, wir nehmen erst zehn Minuten auf. Also, von dieser Folge. Du blöde Kuh, was machst du in meinem Gebiet? Du darfst nicht in mein Gebiet. Das ist mein Gebiet. Ich bin die Herrscher. Ich bin König von äh, äh. hallo? Äh. Ach, Hunger. Nein. Ich, ich muss pures Kober und Fleisch essen, das ist ein. So, nur dass ich keinen Schaden mehr krieg. Der Baum bon ist noch immer nicht gewachsen. Ich glaube, der wächst auch nicht, wenn ich da nicht bon mir out dazu gebe. Keine Sorge, hier kommt jetzt eine ganz schöne Ladung äh, ohne Kohle, es ist auch spaßig. Äh, was ist da drin? Achso. fressen so zack zack zack zack zack aus aus fünf Affen wird ein Helm aus acht Affen wird ein Rüstung und dann nichts mehr dann war's es ach ich kann noch Schule machen oh, aus vier Affen. man muss sich hier viele Tiere opfern dafür? Äh. Hä? Also ja, wir haben noch keine Hose. Oh mein Gott, wir sind Splitter nach unten. Oh mein Gott, das sieht äh, ja, äh, <lacht> lol. also hier unser Ezio, der hat lange dran der äh, ja und seiner schönen Rüstung. Ui! Ha, ah, es tut schon nicht mehr so viel weh. Äh, es sieht jetzt aus, als... Als wären die zwei schwarzen Punkte in die Augen. Jetzt sieht es ein bisschen aus wie so ein Schaf. Diese, also kommt drauf an, welches Texture Pack. Was wollte ich denn jetzt? Ach so. Äh, Leitern habe ich. Der Baum ist halt noch nicht gewachsen. Ich brauche einen Baum ja ein äh, Baum ich brauche Knochen Knochen Knochen ähm äh wieso hängt's jetzt ich kann mich nicht bewegen verdammte Kacke wow so jetzt jetzt was war das jetzt Was für ein schönes Wetter. Äh, Wetter? Ja, äh, was für eine schöne Sonne. Hier auf diesen fetten Baum. Nein, ich will ja einen fetten Baum da bei uns drunter. Ich könnte theoretisch, nur theoretisch, müsste ich hier mal abhacken. Oh nein, das sind die Falschen. Nein. Falsch. Mann Chaos, das ist falsch immer muss ich alles falsch machen. <lacht> ich kann nicht mehr. Immer mache ich alles falsch. Komm schon, ich brauche ich brauche ein Sapling. Noch ein. Dann habe ich nämlich insgesamt vier und kann so einen viel fetten Baum machen, weil das viel besser. Ich weiß nicht, irgendwie hat man bei diesen Saplings viel weniger Glück. Schlag mal jetzt mit der Treppe weg. Wir haben kein Schwert und wir stehen hier einfach so rum. Ähm, ja, das ist schlau, wir sollten mal wieder... Busbaum, Homi. Ey, mein Homi. Ach, hier ist ein fetter Baum. Da können wir uns auch einquartieren. ein. Hä? Oh. Ich wünschte, du würdest wachsen. Oh, ich mache jetzt, mir, mir jetzt mal lieber ein Schwert. Noch fünf Minuten. Ähm, ich habe eigentlich geplant, drei Folgen jetzt insgesamt aufzunehmen, aber ich reduziere das Ganze auf zwei. Das heißt, in fünf Minuten ist Aufnahmeschluss. Äh, ja. So. So. So, Scheiß drauf, dieses kleine bisschen. Das entscheidet um Leben oder Tod. Mein Spaß, aber trotzdem. Ich will keine Zombies, ich will Skelette sehen. Oh, ich hoffe, der Zombie kommt jetzt nicht. Kein Bock, mich nochmal mit einem Zombie anzulegen. Nicht so, wie es letztes Mal ausgegangen ist. Äh. Hallo? Hallo? Da ist Lava. Ja, ich muss patchen. Das ist nämlich ziemlich alles. Äh, ja, stehen geblieben. Wasser? Nee. Wasser fließt. Sozusagen so halblebig, also es sieht aus, als würde es fließen, aber es bewegt sich nicht im Fließen erstarrt. Das ist auch witzig. Man, jetzt okay, okay, okay. Da, da ist das eine Spinne. Ja, hier wird es doch wohl auch Skelette geben. Ich brauche doch nur ein Skelett und das sollte dann noch äh, äh, äh, Knochen droppen. Robben, sonst rast ich aus. Schmeiß hier alles zusammen, sonst mache ich den Creative-Modus an und bomb hier alles in die Luft. Äh, ja, äh, komm. Ah, wir schlagen uns durch die Wildnis auf die leichten Fuße. auf wirklich sehr leichten Fuß Also so wie wir durchlaufen, da kann uns sie schießt uns ins zum... äh... Snipers ge... Psch, ich hab was gehört. Kapitol! Ha! Ich hab die du Sache. Wow! Scheiße! Scheiße! Okay! Okay! Wir haben einen verdammten Pfeil! Wieso Gott? Oh, dann kommt er noch von hinten ein Creeper. Ey, ey, ey, komm! Boah, ich, ich muss, mich, ich muss in der Ecke schämen. Ich schäme mich, dass ich mich so, dass ich so leicht physik war. Ich hätte die Lage beobachten müssen. Ich sprang auf das Skelett drauf. Ich freute mich. Ich hatte voll viel Gefühl und Emotion. Baum wachse Wachse Ich, ich töte dich. Äh, ich kann gerade aus Ich hoffe, noch eins Kulett zu finden. Das habe ich mich voll geil Erwischt vollen Kopf geschlagen. Habt ihr gesehen, sein Auge hat gefährt? Könnt ihr Pause machen, nochmal und dann gucken. Auge hat gefährt. Ich, ausges ich ausgeschlagen. Äh, ich sollte mich eigentlich wirklich nicht so leichtfüßig hingeben denn wenn wir sterben, dann ist vorbei. Dann kommt Staffel 2. So schlau mit dem Schwert. Wobei, ich glaube, das geht schneller. Ja, das mit dem Schwert geht definitiv schneller. Wegen der scharfen Klinge. Toll, jetzt sehe ich ein Skelett töte es und dann ist da nicht mal droppt es nicht mein Knochen und dann kommt gleich hinten dran Creeper und muss auch meint es müsste er muss auch noch mitmischen auch noch Gruppenparty knuddeln Gruppenknudeln wisst du also also meine lieblingsaktivität hm. was kann ich da sagen ich glaube mit creepern kuscheln yeah ähm, ah ja, ich habe jetzt auch einen Twitter-Account. RTC Ja. <lacht> Nein, wirklich. Ähm, ja, da. Weil, ja. Vielleicht kann ich dann auch mal äh, so Live-Tweets machen. Also, dass ihr dann mitten in der Folge, äh, während ich aufnehme, was twittert und ich gucke es mir halt an. Oh, okay, also, das war's. Bye, bye.